Ich möchte jetzt nicht zu viel sagen, aber ich glaube, das ist die schwerste Entscheidung, die ich bisher hatte in meiner YouTube-Geschichte. Oh, meine Lieben, und schön, dass ihr am Start seid aus dem wunderschönen Wien. Hinter mir ein wunderschönes Schiff. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wir werden heute wieder einen wunderbaren Zweikampf auf die Beine stellen, in dem Ferhat, bekannt als der beste Döner der Welt und ich habe ihn selber getestet ich kann das Ganze nur unterschreiben, Antritt gegen die deutsche Nummer 1. Ich sehe einen Hauch von Chance, dass unsere deutsche Nummer 1 zumindest in Hinsicht Döner Teller, Fähr hat das Wasser rein kann, beziehungsweise sogar steht. Deshalb geht jetzt erstmal zu Fähr hat und zu Pamphylia in Berlin. Denkt an den Gutschein, random, irgendeinen Kommentar, damit der Algorithmus gepusht wird. Bei diesen Touren brauche ich euch, weil ich wieder massiv in Vorleistung gegangen bin, keine Kosten gescheut habe und da brauche ich den Daumen oben von euch. Und den Kommentar, diesmal einmal ganz komplett reinknallen. Für alle Liebe an mich in diesem Video, das fordere ich von euch. Und ich werde extra für euch, um euch noch ein bisschen Sightseeing zu liefern, eine Stunde, zehn Minuten jetzt zu Fuß gehen. Und dann gibt es lecker, schmecker Döner-Teller. Mein Handy wäre ihm beinahe runtergefallen. Die Dame hat das gesehen, ne? Sagen Sie, einmal noch für uns, wo gibt es den besten Döner in ganz Wien? Bei Ferhat, ne? <lacht> gerade im Mund voll, ne? Bei Ferhat gibt es den, bei Ferhat. Ich glaube, Ferhat, dem kann heute ein bisschen der Angstschweiß ins Gesicht getrieben werden. Denn Pamphylia in Berlin gerade was Döner-Teller angeht, sage ich euch, ist heftig. Seid gespannt, was heute bei diesem einzigartigen, bei diesem epischen Zweikampf, was da rauskommen wird. Bei diesem Weltmeisterschaftsfinale. Ich war letztens in Berlin schon bei den Pamphylia, da habe ich freizeittechnisch einen Döner-Teller gegessen, der war so maximal krank, habe ich mir eben gedacht, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass Ferhat, was Sachen Döner-Teller angeht, damit halten kann. Ich möchte das ganz für mich beantwortet haben und ich möchte euch bei diesem Prozess mitnehmen. Das ist der Inhalt dieses Videos. denn diese dämliche Form überlegt. Wisst ihr, ich bin voll kaputt, Alter. ich muss mich mal ganz kurz eben einmal hinsetzen. Hoch. Da hat sich schon jemand was bei gedacht. Funktionsboxershorts. Hört zu. Keine Werbeunterbrechung für meinen Partner Manscaped, der heute das äh, Video äh, korrekterweise sponsert. Für alle, die immer Probleme haben mit Boxershorts. Oh, oh, nicht genügend Luft oder vielleicht auch einfach zwickt und hier und oh, da hinten das Schild, das nervt und kratzt. Ich zeige euch mal eben die Boxershorts. Rein optisch. Eins plus mit Sternchen. dann sage ich euch, was die Funktionen auf sich haben. Sechs verschiedene Farben gibt es. Was mir immer wichtig ist, 30 Tage Rückgaberecht. Das macht Manscaped, weil die von ihrem Produkt überzeugt sind, könnt ihr Selbstgebrauch zurückgeben. So, zu den Funktionen. Das hat einen sogenannten Mikro modalstoff Das sorgt dafür, dass es schön butterweich an euren Kronjuwelen ist und äh, luftig. Der Sinn und Zweck davon ist unter anderem auch, dass sich halt anfühlt, als hättet ihr nichts an. Die ist reibungsmindert. Dann hat sie Flachnähte, weil wenn ihr Nähte habt, klar, das kratzt irgendwo an der Haut, das habt ihr nicht ganz flache Nähte. Auch der Bund, da ist kein Etikett drin. Das schnitten sie in der Haut an, nichts einschneiden, das rollt sich auch nicht auf. So, das Ganze könnt ihr ausprobieren. Wie gesagt, 30 Tage Rückgabegarantie mit einem Code Holle, kostenloser Versand und 20% Rabatt. Diese Dinger sind wirklich sehr, sehr bequem. Tragt jetzt gerade, ich will euch, wie gesagt, den Blick jetzt nochmal ersparen. Sehr, sehr bequem. Und selbst wenn ihr das nicht so sieht wie ich könnte sie zurückschicken so und jetzt geht's äh, weiter im video so leute wir sind am start bei Pferd da vorne ich bin im Arsch ich schwör's euch ich habe die letzten Tage nicht geschlafen fast der Weg hat mich gekillt Alter. den hätte ich sonst auf der leichten Schulter hätte ich den genommen ich muss eins noch dazu sagen ihr wisst Pferd ist bei mir die Nummer eins was Döner angeht und ich werde in diesem Video nicht zu sehr auf den Döner eingehen. Ich habe ein Video schon über den Döner, das blende ich am Ende des Videos ein. Könnt ihr euch gerne reinziehen, würde mich freuen. Und heute geht's wirklich auf den Döner-Teller. Heute geht's nur um Döner-Teller. Lasst euch berieseln. Wir treffen gleich wahrscheinlich Pferd und sein Sohn Murat bestimmt auch und die werden uns auch Natürlich noch ein bisschen was erzählen. <lacht> wie geht's dir? Alles gut? Ganz gut, ganz gut. In Stunde 10 bin ich zu Fuß gegangen, um zu dir zu kommen. Sehr nett. Mann. Ja, ja. Aber du schaust doch wirklich müde aus. Ich sehe echt müde aus, ne? Kaputt, ja. ja. Pferd, ich habe dir noch gar nicht erzählt, worum das heute geht, ne? Ich mache einen Döner-Teller-Vergleich. Diesmal gibt es keinen Döner, sondern einen Döner-Teller. Okay. okay, Der einzige, der dir vielleicht beim Döner-Teller so ein bisschen am Stamm rütteln könnte, ne? Der ist wirklich packt und bam. Das könnte der Pamphylia aus Berlin sein. Und da will ich heute den Vergleich machen. Den gegen dich quasi. Du musst mir deinen besten Döner-Teller heute geben. Okay. Bist du heiß wie Frittenfett? Bist du bereit? Ja. Natürlich, ja, ja, ja. ja, ja sicher. Ja. Siehst du das Feuer? Das Feuer ist es so heiß, dass das Eisen schmilzt. Mhm. Siehst du das Eisen? Ach, das. Ja, das schmeckt immer. Das, das schmeckt immer. getauscht. getauscht. Ja, wird das getauscht. Also einmal im Monat. Oh, oh, oh. Ja, ja. Da fällt mir gerade ein Punkt ein, den ich gerne diskutieren würde, auch mal mit meinen Zuschauern. Ja? Ich bin der Meinung, dein Döner ist viel zu günstig. So. Ich ja. Mich würde interessieren, ja. was ihr sagt. Gebt euch gerne mal euer Fett weg, weil dein Döner ist komplett bio. Dein Brot, wie lange lässt du das gehen? Es ruht zwei Tage im Kühler Dann wird das nochmal zusammengemischt. Und dann nochmal zusammengemischt. Und dann ruht es wie lange nochmal? Dann ruht das mehrere Stunden nochmal. Okay, ja. das Holz, wie lange ist das gelagert? Es muss äh. wirklich vier Jahre lang draußen. Vier Jahre. Drauf, äh, und, so weiter, ja. und wie viel kostet dein Döner? 560. Guck mal Leute, wie krank das ist. Ein Billigdöner bei uns mit Hackfleisch kostet 6,50. Ich geh noch mal rein, fährt, guck mal noch ein bisschen, dann schneide ich noch mal Dönerfleisch gleich selber. Ich will das mal einmal ausprobieren. Moin. Grüß dich, gut. Und also, seid ihr. Ja, ah, freut mich. Seid ihr Stammkunde hier? Ja, Standard. Wir sind das erste Mal hier. Erstes Mal seid ihr in dir gekommen. Aber nicht aus Deutschland, ne? So gesehen, ich bin von Frankfurt, so ist das hier. Ach, ich schau mir ah, nur den Video Das freut mich, das freut mich. Also, Wenn ich dich jetzt enttäusche, bin ich echt ein ne Arsch, Mann. Ich vertraue dir. Okay, geil, Mann. Dann lass dich schmecken, Mann. Ja. Frisch das Brot. Ich denke mal, das werde ich auch auf dem Döner Teller gleich haben. Jeder Bäcker kann einpacken gegen Pferd. Sehr heiß hier, ne? Sehr heiß ja. Für euch einmal das Brot. Sieht ja aus wie ein Brötchen, schmeckt auch wie ein Brötchen. Aber das, was das mit den anderen Zutaten macht, diese Kombination, das müsst ihr gegessen haben. Das kann man nicht beschreiben. Das brennt hier aus. schon so das im Gesicht, das ist, das ist so ist heiß Knapp 1000 oh. Grad. 1000 Grad, ne? Oh, Pferd, wie kannst du hier stehen, Mann? Das macht ja, nicht ja. kaputt. Bist du so rot vom Feuer oder ist das ja, die Sonne? Ja. Jetzt darf ich mal schneiden, Pferd. Ne? Ja, bitte. Der Meister aller Klassen, Leute. Ich möchte nicht zu viel versprechen, aber es wird geschehen, was geschehen muss. Oh, meine Hand brennt am ach, oh, Das ist so heiß. Oh, wie macht ihr das? Oh, meine Hand brennt am das ist Viel ja, zu dick geschnitten. Was war denn Schnitten. Soll ich rein tun? Ja. Leute, ich sag's euch ehrlich, ich hab natürlich nur Show gemacht, aber ich hab voll verkackt. Guck mal die Kerbe hier, Mario, die ich da reingestellt habe. Ich hab den ganzen Spieß <lacht> verfolgt. Man muss ja selbst weil wenn du gleich sagst, du verkackst den verkackst du auch. Das musst du nicht glauben. Guck mal, der kommt langsam. der kommt. Guck mal, beim ersten Mal ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, aber guck, wie Holle das jetzt macht. Ja Mann, jetzt ihr, guckt euch den an, Leute. Jetzt schon. Ich hab gesagt, Meister aller Klasse. Der war gut. Gut, gut. Der war gut, ne? Leute, ich zeige euch nur einmal von meiner Sicht, ne? Wenn diese Klappe nicht zur Seite ist, dann seid ihr am Arsch. Das hier muss zur Seite. Das ist so heiß, ich konnte nicht schneiden. Meine Hand ist verbrannt. mit mit ausgezeichnet von Salzdach. Das ist die höchste Auszeichnung. Das hast du gekauft? Ja. Gemietet, okay. ja? Ich hoffe nächstes Jahr um die Zeit. Oh, sucht ihr auch in Deutschland was, ja. Gemeinsam, oder? Ja, wir gemeinsam. Das wäre das Heftigste. Ja, ja. Du müsstest in Deutschland auch einen Laden aufmachen, Fair. Das wäre Wir machen das zusammen. Echt? Ja. Wenn ihr diesen Döner wollt, Fairhardt und Holle Combination in Deutschland, dann schreibt es rein in die Kommentare. Ich geb dir meine Hand drauf. Wenn du dabei bist, bin ich auch dabei. Ja, also ich würde schon gerne machen. Ja, alles cool. Alles klar. Das machen wir. Ihr habt gehört, Pferd und ich machen Dinge auf, auf. Ja. Das kann nur knallen. Und jetzt Pferd, wie essen wir eigentlich den Döner Teller? Wir machen mit dem flachen Brot, dem dünnen Brot machen wir. Ja, ne? ja. Wie machst du den normalerweise, wenn ich jetzt bestelle und sage, ich will einen Döner Teller? wie würdest du den machen? Hm? Fleisch essen und wenn du ist Zwiebel und Tomat hm, ja. und Salat. Ja, würde ich so nehmen. Und, und das Brot halt noch dazu. Ja, noch. dann kannst du es selber halt dann machen, ja. Ach, genial. Dann machen wir einen fertig, pferd Freue okay. mich. zur Not machen wir auf der Bank Hier ist das schöne Fleisch mit dem schönen Brot. Einfach basic. Ich habe auch gesagt Pferd ohne Reis. Ja, es ist ohne Reis. Ohne Reis. Auch ohne Reis ja. Ja. Einfach so das Fleisch genießen mit dem Brot, Salat. Ja. Perfekt. Ohne Besteck. Okay, ja. ich versuche. Pferd sagt ohne Besteck. Im Zweifelsfall hier das Fleisch auch noch mal mit der Hand. So. Ihr seht die schönen Fleischlappen hier. natürlich erstmal eine ganz andere Dynamik im Essen, wenn du nur das Fleisch hast. So kann man sich schön alles zusammenlegen, nochmal Fleisch drauf. Für mich, Leute, ist es so ein bisschen unreal gerade. Wenn ich hier essen habe, ich ja Döner gegessen. Und dann hast du ein bisschen Fleisch, probierst du vom Döner, das kommt dir so verboten vor. Bist du bist hier so, nein, Mann, ich darf das Fleisch nicht runter essen. Jetzt hast du einen ganzen Teller einfach mit Fleisch. Und das, was man sich wünscht beim Döner, dieses Krosse, wo die lieblosen Dönermänner teilweise einfach runterschneiden. Scheiß auf, wie es aussieht. Hälfte Kross, Hälfte nicht. Das hast du hier überall bei Pferd so krass finde, was auch so einzigartig ist, ihr habt halt nicht das übliche Kalbfleisch. Was ist es nochmal genau für ein Fleisch? Kannst du das noch einmal sagen? Fleisch. Das führt zu diesem richtig durchgehenden, tiefen Geschmack da drin. Das ist richtig kernig, richtig Tiefgang drin. Und was ihr halt bei dem Fleisch noch habt und was einfach alle Rahmen sprengt, obwohl es nur ein Lappen ist, ne? Das ist ja... Ein Lap nur, aber als wäre in dem Fleisch einzelne Schichten nochmal. Fett, Flüssigkeitsfleisch. Wenn du es dabei zerfällt es und es ist saftig, einfach auch noch mal geil. Die Soße hier nochmal. Die probiere ich erstmal auf dem Brot zusammen. So müsst ihr machen, wenn ihr Petersilie liebt. Sonst lasst ihr einfach Petersilie weg. Tomate, bisschen Zwiebel. Petersilie nochmal. Essen mal. und das Fleisch da rein. Ich werde nur bei dem döner Teller echt sagen. Das kann ich wirklich nur von Tellern bocken, die durch und durch heftig sind. Ihr werde komplett die Soße weglassen. Jedes Mal, wo ich jetzt Soße drauf gemacht habe habe ich mir gedacht, die Soße ist zwar echt krass, aber du da schmeckt das Fleisch nicht mehr und das ist Haram. Hier habe ich letzten Mal in einem Video ausgedrückt, du hast eine Cousine, die echt hammermäßig aussieht. Aber wenn du was mit dir hast, fühlt sich trotzdem falsch an, weißt du? Wir gehen jetzt einmal rüber zu Pamphylia. gucken da wirklich nochmal meine Theorie, die ich am Anfang gesagt habe, dass Pamphilia wirklich vielleicht sogar diesen Baum fällen kann. Dann kommen wir zurück zu dieser Bewertung und gucken dann, was ich Pamphylia gebe. Ich habe eben schon bei Instagram. Ich muss gleich das Video weiter. Eine wichtige Wichtig, wenn ihr vorst auf dem Weg, ne? Na klar, Fenster auf, aber denkt dran, wirklich. Den Ventilator, ich zeige euch mal ganz kurz. Ihr müsst den Arsch richtig anheben und dann uff richtig gas geben. Ihr versaut euch sonst die Sitze. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Schreibt in die Kommentare. Wir gehen weiter zu Pamphilia jetzt. So, jetzt sind wir bei Pamphilia am Start. Ich hole den Döner Teller raus mit schönem Brot, alles selbst gemacht, gerollt in der Maschine. Gucken wir, ob er am großen Baum von Ferhat rütteln kann oder nicht. Das erfahren wir jetzt. Wir gehen direkt rein. So Leute, ich habe eben schon mit, mit dem Chef geschnackt. Der ist auch da. Es gibt einen Nomadenteller. Normalen Döner Teller ist mit Reis, Salat, Blablabla. Ich esse den so, wie ich ihn letztens gegessen habe. Mit einfach Fleisch, Brot und dazu ein bisschen Salat. Und so wird es den jetzt geben. Wir gehen rein. Was hast du eben gesagt? Also wegen nicht auf diesen Döner gekommen. Eine 10 von 10, 100% Kalbfleisch. Geil, Mann. Freut mich die. Dann lasst ja. euch schmecken, ne? Figri, ganz kurz, du musst noch mal mit rein, ne? <lacht> Figri, danke dir, dass ich hier mal so kürzlich essen kann, ne? Schönen Dank. Ja. Danke, gern geschehen. Ganz Willkommen. Kurz, ja, ganz kurz, nur. was macht dein Döner hier besonders? Pures Fleisch. Teller, Salat extra und Teig noch extra. Und wenn man mit seinem eigenen Fleisch vertraut ist, ja. dann präsentiert man pur. Und dann soll auch der Kunde das genießen und sein Urteil geben. Ja, man muss sagen, auch von mir nochmal, Döner durchs Brot und so weiter alles. Das kann natürlich den Geschmack vom Fleisch verfälschen. So, wenn hier nur das Fleisch ist, was besseres, meine Meinung, könnt ihr eigentlich nicht kriegen. Für euch nochmal, es gibt hier jetzt einen Teller mit Butter, weil ich ihn letztens so gegessen habe. Das war der Moment, wo ich sagte, oh, ich muss ihn gegen Pferd ant antreten lassen. Da war Butter mit drauf an dem Fleisch. Und einmal normal, so wie es so serviert wird. Zwei verschiedene. Jetzt kannst du auch probieren. Und ja. dieses Gericht ist zurzeit in Berlin bei uns das am meisten verkaufte Produkt, in dem man pur eigene Fleisch präsentieren kann. mit Butter. Wenn ihr euch wundert, warum ich nicht zu Tronbull gegangen bin, weil das in meiner Meinung nach rein, was Fleischqualität angeht, die Nummer 1 ist in Deutschland. Das ist nicht normal, Leute. Ich muss das Gesamt noch werten. Ich sag euch für jeden, der hier hingeht, mit Butter bestellt. Mit Butter. Wenn ihr da reinbeißt, die liebliche Note von der Butter noch dazu. Das ergänzt sich so perfekt. Das ist nicht normal. Dünner Teller besteht daraus. Ne? Man isst mal so ein Happ. Man isst so ein Hab. Ist Gemüse dazu, Ist man Brot und Fleisch, Ist man nur das Fleisch. Deshalb muss alles zusammenstimmen. Aber bei dem Brot, Real Talk, eben der Bisse. Weil das Brot bei Fair hat, finde ich leicht schwächer. Nur das Dürrenbrot, ne? nicht das, das Dönerbrot, das stark ein Da war eben Brot und Fleisch war leicht vorne, bei Pampilla. Du hast unendlich Möglichkeiten hier, das finde ich heftig. Guck mal, wie ich jetzt mache. Schärfe von der Peperoni, Leute. Und dadurch, dass man das Brot auf Boden tunkt, bei dem döner mit der Butter, kommt die Butter natürlich noch mal mehr rein. Absolut nochmal ein Pluspunkt mit der Butter. Von der Charakteristik. Das Fleisch. Meilenweiter Unterschied. Zwei Welten. Ich ja, habe zum einen bei Pferd dieses kernige, durchdringende Fleisch. Das ist ja kein Kalbfleisch mehr. Und hier bei Pferd dieses weiche, knusprig, krosse Kalbfleisch. Einfach beides andere Liga. Jede Kreation neues Erlebnis. Ich schwöre es euch. Das heißt, ich bin verwirrt. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich privat hier war, war es noch ein ganz klein bisschen stärker. Ich weiß es aber nicht. Unabhängig davon, dass es heute Brutal ist. Ich möchte jetzt nicht zu viel sagen, aber ich glaube, das ist die schwerste Entscheidung, die ich bisher hatte in meiner YouTube-Geschichte. Jetzt verbutter bei die Fische rüber zu Pferd, zu falls wir das Ergebnis noch nicht haben. So Leute, ihr seht wie platt ich bin. Die letzten Tage haben mich gezeichnet. Der Tag hat mich gezeichnet. Ich möchte jetzt nur das sagen, was mir präsent als allererstes im Gedächtnis bleibt. Und das ist der Biss ins Fleisch. Dieser Saft, der dabei, zusammen mit diesem Geschmack von dem Fleisch, das ist einfach prägend. Das ist einzigartig. Deshalb gibt es für mich genau wie für einen Döner. 9,7 Punkte auch für einen Döner-Teller. Das ist meine Note. Jetzt geht's rüber zu Pamphylia und dann seht ihr, wer dieses Battle gewonnen hat. Wir hier wieder am Start bei Pamphilia Zum Ergebnis von Pamphilia. Ich muss auf mein Herz hören, was diese Bewertung angeht. Einfach auf mein Herz hören. Und mein Herz sagt, das ist eine 9,5. Nach reichlicher Überlegung. Und Fährt ist mit dem Sieger mit 9,7 auch in der Teller kategorie Gratulation an beide. Weltklasse-Dinger. Danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und die Mission soll ewig weitergehen. Dafür brauche ich euch mit einem Daumen oben und einen Kommentar und ein Abo. Endlich das Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und bis zum nächsten Mal.